Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handle 60 Sekunden und mein Start Trade beträgt hier 1000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im MetaTrader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren im MT5. Outcut sieht gut aus. Hier steige ich ein. Gleich noch mal. Perfekt, beide Trades gewonnen. Ich habe noch einen langfristigen Trade laufen. Das zeige ich mal kurz. Wer heute früh mit eingestiegen ist, der kann sich über einen saftigen Gewinn freuen. Aktuell liegt er bei 84.000 Euro. Bis zum nächsten Mal. Adios.